Wir machen gerade die ersten Tests der neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Herrengasse. Es ist ganz interessant, den Unterschied zu sehen zwischen den Animationen am Bildschirm und in echt und es lohnt sich auf alle Fälle, das in echt anzuschauen. Die neue Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschaltet am 18. November abends und wird dann bis 6. Jänner 2022 in Betrieb sein. Speziell war die Steuerung eine Herausforderung für uns, weil die Standardisierte DMX-Steuerung, für die diese Anlage nicht geeignet ist und hier eine eigene Steuerung zur Anwendung gekommen ist, mit der wir die E-Strings äh, einzeln ansteuern können und dementsprechend auch diese ganzen Farben und Einzel-RGB-Systeme äh, äh, äh, dementsprechend darstellen können. Es ist eine Riesenfreude und eine tolle Erfahrung, dass wir beim Projektteam der neuen Weihnachtsbeleuchtung dabei sein durften und wir haben uns bemüht und auch sehr stark darauf geachtet, beim Konzept einen regionalen Bezug herzustellen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.